Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Punkt und da darf ich äh, Ihnen äh, Frau Dr. Tanja Kostic vorstellen. Äh, jetzt muss ich aus IEC TC57 äh, dazu noch einen Kommentar geben. Wir haben hier jemanden, der wirklich, sagen wir mal, die Kernkompetenz beim Thema ZIM hier widerspiegelt. Äh, äh, Frau Dr. Kostic ist eine der Treiber in der Standardisierung. Im Endeffekt, auf gut Deutsch gesagt, was würden wir ohne Sie in den ZIM Working Groups machen? Deswegen freue ich mich ganz besonders eben hier jetzt auf den Vortrag. Also ich... Ähm ich arbeite bei der ABB Schweiz, ich heiße Tanja Kostic, wie gehört, also Schweiz, Kostic. Mein Deutsch, das verspricht nicht viel. Und, und ich hoffe auch, dass Sie Geduld mit, mit meinem Deutsch haben. Sonst gebe ich Ihnen die Wahl von Französisch, Englisch oder Serbokroatisch. kroatisch Da passiert nichts. Hm? Ah ja, okay. Ja, genau. Hm? genau. Oder? Also, es ist mir wirklich Ehre, heute von Ihnen sprechen zu dürfen und das zu präsentieren aus der Aussicht von Herstellern. Das haben wir zusammen vorbereitet und ich, ich mache einfach den Vortrag. Ich war mir nicht sicher, wie viel wir hören werden von ZIM und wie viel Sie alle verstehen und kennen von, von ZIM. Und ich habe mir gedacht, ich mache eine ganz kleine äh, Introduction, also Einführung, und danach gehen wir durch drei Beispiele, ziemlich verschiedene von Projekten, die, die, die gemacht werden in der Vergangenheit. Sie werden sehen, hier unten habe ich immer, wo es die Abkürzungen sind, sehen Sie unten einfach, was, was Sie meinen. Und ich glaube, dass die Vorträge werden zur Verfügung stehen ab, ab morgen Mittag oder so. Dann können Sie langsam studieren. Das ist ein sehr buntes Slide. Wir müssen nicht unbedingt alles lesen. Die Idee hier war einfach zu zeigen: in der TC 57 50, alles, was wir entwickeln als Standard für Elektrizitätsunternehmen äh, und äh, wo ZIM steht. Also, ZIM steht relativ oben von äh, Netzlight-Technik oben, also über Unterstationen. Es ist zwischen äh, Echtzeit oder fast Echtzeit und dann alles, was äh, Unternehmen, Infrastruktur und IT ist. Und äh, die äh, Designobjektive sind ganz was anderes als zum Beispiel, wo man über 61, fünfzig spricht, wo man wirklich mit, mit Echt, Echtzeit äh, äh, macht. Äh, interessant ist, dass wir äh, drei Serien von Standards haben. Die erste war 79, äh, also das war Basis, also die Basis, wo die Leute einfach von, von Netzmodellierung angefangen haben, um Rechnungen machen zu können, zum Beispiel, und statt diese i äh, oder PSSI oder äh, andere ASCII-Files, also statt, statt diese äh, ascii text -Files etwas mit Semantik zu geben. Das war die initiale Idee. Und danach, die Idee war so gut, alle wollten dann weitermachen, nicht nur mit Netzmodellierung, aber mit vieles anderes. Und dann ist die Gruppe 14 gekommen, wo ich tätig war. Eine Weile äh, mit äh, äh, 1968 und da haben wir verschiedene. Äh, verschiedene Schnittstellen definiert und Modell für Integration auf der Ebene von, von einem, einem Unternehmen, aber auch äh, B2B, also Business-to-Business. Business. Und danach sind auch die Leute gekommen, um mit Marktsystemen zu integrieren. Also das bedeutet, heute haben wir ein, ein, ein so großes Zim, äh, also das ist etwas, äh, was nicht, äh, es ist, Benutzbar ist, da muss man wirklich die Profile sehr gut definieren und immer reduzieren auf die Schnittstellen, wo man etwas wechseln, äh, austauschen möchte. Also ein ZIM, so ein großes ZIM zu verwenden, das ist nicht möglich, das ist nicht machbar. Das habe ich hier auf diesem Slide ein bisschen auf linke Seite, was ZIM ist und auf rechte Seite, was ZIM nicht ist. Nicht, Links haben Sie schon oben gesehen, also es die Leute haben so die, die, die gleiche Vorstellungen, statt so viele Punkt-zu-Punkt-Schnittstellen. Man träumt davon, eine Integrationsinfrastruktur zu haben. Darf ich entschuldigung mit dem Mikrofon wie ich Ah, Entschuldigung, ah, Entschuldigung. Ja, ja. Okay, Entschuldigung. Also äh, deshalb... Ähm, äh, haben wir eine integration was äh, normalerweise, wo, wo Messages durchgehen und der, der äh, mit äh, Zim-Semantik einverstanden ist oder versteht Zim-Semantik, also alle Systeme, die dazu greifen, äh, können damit rechnen, dass da sind irgendwie die 300 oder 400 Wörter von Englisch, das wir alle in dieser Welt verstehen. Also wenn da die 300 sind, die sind basiert auf ZIM und die verstehen alle gleich. Das ist der das ist Traum. <lacht> Aber das läuft nicht immer so. Ähm, also das ist ein abstraktes Modell. Äh, auf Englisch heißt es Canonical Data Model in Enterprise Integration äh, Sphäre. Da, da, da ist, das ist ein Pattern, äh, wo man einfach auf linke Seite und rechte Seite hier, Sie sehen, die interne System- äh, Datenmodellen und dann da sind die Transformationen zwischen verschiedenen Systemen und das, was hier in der Mitte ist, das ist einfach das ist dann Zim. Gibt es hier vielleicht einen Laser? Okay Gut, mache ich so also das ist kein konkretes Modell, das ist eine Ontologie. Und Ontologie heißt, das ist ein allgemeines Netz von abstrakten Objekten. Also da sagt man. Ah, okay, gut. Was? Ja, okay, gut. Also da sagt man, das ist eine Ontologie. Was heißt, da sind die abstrakten Objekte. Und äh, äh, das bedeutet, es ist wieder nicht nutzbar so, wie es ist. Und da muss man Reduktionen machen. Normalerweise ist es ist für Austausch von Daten geplant. Es ist nie geplant als interne Anwendungsmodell, außer für generische vielleicht Datenbanken, wo man einfach von Zeit zu Zeit zugreifen muss. Also irgendwie für uns, wie die das Ziel definiert haben, wir haben nicht wirklich gedacht, auf eine Anwendung zu optimieren, weil da sind so viele Anwendungen und es ist fast unmöglich, ein Team oder ein Profil äh, zu haben, der so gut für alle Anwendungen ist. Äh, also, wird wir trotzdem als äh, solches verwenden, das haben wir auch gehört und die Kunden haben schöne Ideen, äh, um um von ZIM zu profitieren, das ist gut, aber für Standardisierung und für Standardschnittstellen, äh, das ist ein bisschen fraglich. Aber so ist die Welt. Und das ist auch kein Kommunikationsprotokoll. Aber das ist wichtig, wichtig zu sagen für die, die auch 61, 58 kennen zum Beispiel. Da haben wir kein Transport spezifiziert, also nichts Spezielles. Wir benutzen einfach, was da ist in der IT-Welt wie äh, Open Source äh, und Technologien, die so für un Unternehmen sind. Wir vorschlagen, äh, wir empfehlen einfach JMS oder Web Service zu benutzen, letztlich auch EMQP oder REST Web Services, so, so die, die, die be bekannten Technologien, aber nicht spezielles für Elektrizitätsunternehmen. Hier zeige ich in ein paar Schritte, woher, wie man auf etwas Konkretes kommt. Was Konkretes ist, das grüne Box unten rechts, da sind die Daten, oder Dateien. Und da sind, was, was wir nennen, Nutzdaten, Nutzdaten, weil sie einfach in eine, in eine Message eingepackt sein können. Und dazu kommt man von ganz oben, von diesem abstrakten Zim. Aber wenn man ZIM sagt, dann meint man einfach das ganze Ökosystem. E Und was sehr konkret ist, dann sind das die Profile. Also die Profile, wo man definiert, das ist der zweite Schritt von diesem großen ZIM von 1600 Klassen heute. Äh, einfach zu reduzieren, für, um meine Measurements äh, auszutauschen, brauche ich vielleicht nur, nur 10 Klassen von diesen 1600. Und niemand in dieser Welt wird je die ganze 1600 Klasse benutzen. Nie im Leben, das ist nicht möglich. Und das war die Idee von Zim, diese Ontologie zu haben und dann äh, einfach punktuell die Schnittstellen zu definieren, wo es Sinn macht, äh, präzise, was man austauschen möchte. Äh, letzter Punkt, äh, etwas zur Konformität. Äh, Manche Leute sagen, äh, ja, äh, unser System ist äh, ziemlich konform, ziemlich compliant, ziemlich basiert, gut, ziemlich inspiriert, sehr gut, äh, äh, aber konform, Konformität von ZIM UML, das gibt nicht, das ist zu abstrakt. Das wiederhole ich immer und immer und immer, weil die Leute sehr oft denken, also die, die software Softwareingenieure denken, ja, gib mir dein UML-Modell, ich klicke auf Button, Code Generate, dann habe ich meine 1600 Klassen. Was machst du mit deinen 1600 Klassen? Nichts. Kann man nichts machen. Deshalb ist es wichtig, ich wiederhole immer, wir sprechen von Profile, die etwas sehr Konkrete sind. Ein kleines Beispiel, muss man auch nicht lesen, das war nicht die Idee. Auf linke Seite haben Sie etwas, äh, was Abstraktes ist, also etwa 20 oder 25 Klassen von 10 Measurements Package. Und dann haben wir entschieden, zum Beispiel ein Profil, eine Schnittstelle zu definieren, ein Profil, wo man nur die Analog Values und Measurements, also Analog Daten umtausch, äh, austauschen möchte, zum Beispiel, oder Discrete Measurements oder was immer. Das zeigt hier nur das von links, von diesen vielen Klassen da, wir fokussieren nur auf die drei, vier, fünf, die wir wirklich brauchen. Das, das nennen wir ein Profil. Und dann von Profil recht hoch bekommen wir ein, ein Schema, also das ist ein, wie ein Struktursystem, das uns die, die, die Syntax gibt. Semantik kommt von Zim und Syntax kommt von dieser Schema. Und Schema kann dann ex externes schema, schema sein oder, oder ADF-Schema oder was immer in anderer Format. Da sind zwei, die Standard sind. Und ganz unten rechts haben Sie ein ganz kleines, aber ganz valides äh, Profil, also mein proprietäres Profil, das ich definiert habe, um Ihnen zu zeigen. Und das ist alles. Das ist, was, was man um, umtauschen kann. Also für jetzt zu Anwendungen hier in Deutschland, Schweiz und Österreich, wie schon gesagt, äh, da war nicht viel Nachfrage für Zim. Und äh, jetzt kommt es aber, weil wahrscheinlich Ensoe, also der, der, das Großunternehmen für, für europäische Netz, äh, nicht, äh, Übertragungsnetze, also die wollen jetzt, die, die machen wirklich Projekte mit äh, und, und alles auf, auf Zim basiert. Und sie haben ihre Profile auch und dann werden die großen TSOs auch gefragt werden, äh, ja dann in, in, ZIM, in diesem spezifischen ZIM-Format äh, zur Verfügung zu stehen. Und, äh, also die EMS und DMS, äh, die traditionellen äh, Hersteller, sowie so auch Hersteller von anderen Systeme also die vielleicht nicht so spezifisch für für äh, für elektrische Unternehmen sind. Also wir, wir, wir machen Schnittstellen für zwei äh, Aspekte. Ein Aspekt ist Dateinaustausch in diesem Format. Das ist mehr in, in die Richtung, von was NZOE möchte und was, man, was Elektroingenieure auch brauchen, zum Beispiel um, um Lastflussrechnungen zu machen, also wie Netzmodelle oder vielleicht Assetmodelle äh, äh, und dann für, für, für äh, wie sagt man, Änderungen, äh, Management und, und, um, und Austausch äh, und da braucht, benutzt man heute diese RDF-Syntax, also da sind die großen Dateien und das geht nicht über Integration Bus, also da schicken Sie nicht 6 GB äh, einfach so per Mail, äh, das geht nicht. Äh, und dann eine andere Art von, von Austausch ist äh, mit äh, Messaging, also basiert auf, auf ZIM-Profile, die ZIM-Profile, die man reinpackt in eine Message Envelope, auf die ESB, Enterprise Service Bus, schon, schon äh, gesagt. Äh, und, äh, und dann können, können verschiedene Systeme einfach, äh, wie sagt man, Subscription machen äh, und, und sagen, ja, ich möchte das bekommen, wenn was Neues kommt und dann verteilt man so die Daten einfach in, in, in ganze Unternehmen. Die Systeme mit diesen Schnittstellen, die unterstützen Standard, sowie auch nicht standardisierte Erweiterungsprofile und Anwendungen. Also wie gesagt, für Hersteller ist Kunde Le Dieu, also der Gott. Kunde hat immer Recht und dann machen Hersteller alles, was Kunde möchte. Aber die äh, Empfehlungen sind immer, so weit wie möglich äh, auf Standard zu bleiben. D das macht es viel billiger für alle. Hier kommen wir auf die Beispiele: Erste Beispiel äh, mit äh, CGMS, das ist äh, Common Grid Model Exchange Standard bei NSOE in, in Belgien. Ähm, äh, die, diese zwei Slides kommen äh, eigentlich von meinem Kollegen Schafler Ivanov von Nsoe, Ivano e. und er hat mir ein Update auch gegeben, äh, wie die Situation heute ist, zum Vergleich mit früheren Jahren. Äh, also für Datenkonsistenz ist Excel nie genug, da sind wir uns alle einig, ich hoffe. Hm? Äh, also äh, von äh, ziemlich abgeleitetes Profil bei NZOE heißt CGMS. Das ist fast, fast wie Standardprofile von, von 6179, aber nicht ganz. Wir machen Harmonisierung womöglich, aber da bleiben immer ein paar Dinge, die, die Erweiterungen spezifisch für NZOE sind, weil sie was Spezielles brauchen, und dann, äh, ja, das, das wird wahrscheinlich nie im Standard äh, rein, reinfließen, weil es zu, zu spezifisch ist, einfach. Und da, das ist irgendwie, äh, das ist ein bisschen ähm, nicht so einfach, äh, die, die Grenze zu machen, was geht in Standard und was bleibt raus. Was ist generisch und äh, nützlich genug für alle und was nicht. Also, wie schon gesagt, hier auf der Seite sehen Sie, wie ein Beispiel, die verschiedenen TSOs, die die Daten austauschen und die die Daten auch an NSOE schicken, damit NSOE alle Rechnungen machen darf. Was Sie sehr gut gefunden haben und beneficial von ZIM ist, dass Sie verschiedene Marktstudien machen können, was Sie früher nicht machen nicht so einfach machbar war, weil Systeme so unterschiedlich waren. Was Sie wollten heute, das lesen wir auch nicht alles, aber das ist nur ein Slide, um, um, um zu zeigen mit, mit, mit, mit der Zeit. In, in, in erster Reihe sehen Sie da in, in 2007, 2008, Sie hatten... Sie hatten sieben Monate gebraucht, zum Beispiel, ein, ein, ein, um Daten zusammenzusetzen und zu validieren. Vor zwei Jahren war es schon nur, nur, nur zwei Monate, also ziemlich weniger. Äh, und äh, dann für, äh, was heißt hier Model Assembling, und, äh, um, um einen Lastfluss zu haben in, mit einem, mit einem, mit einem Software-Package. Früher war es ein manueller Prozess mit drei Monaten. Also hat man gebraucht. Heute haben sie zehn Stunden alle zusammen. Also das ist definitiv ein Fortschritt. Und sie träumen und sie gehen. Ihr Ziel ist in, bei Zoe einfach äh, nur Minuten zu brauchen, um das Gleiche zu machen. Also von, von sieben oder zehn Monate in 2007 auf ein paar Minuten, äh, wie viel? Sieben, acht Jahre später, das ist schon etwas. Und das äh, spart. Geld und Zeit. Von der Perspektive dann von, von einem TSO und Implementierung eines Projektes äh, als, als Perspektive von TSO zum Beispiel. Das TSO jetzt können, kann auch davon profitieren, dass sie, in, dass sie auch Daten äh, bekommen können, nicht nur nicht äquivalente, sondern werden wirklich die Daten, die, die, die bei zu NSOI geschickt werden. Sie können diese Daten bekommen, äh, auch Ihre, ihre äh, Rechnungen zu machen. Und damit haben Sie viel, viel bessere Resultate und bessere Modelle. Und damit kann man einfach äh, versichert sein, dass es äh, relativ äh, nähe an der Realität ist, was, was die Rechnungen geben und nicht nur äh, basiert auf einige äquivalente Modellen, die also so ein bisschen komisch waren vielleicht kann man dann auch, äh, wie sagt man, operational äh, Policies anpassen und vielleicht näher an die Grenzen von, von Systembetrieb äh, gehen mit so etwas. Ähm, also in, in diesem Fall zum Beispiel, das, das war nicht nur ein, ein Austausch von Daten für, für äh, Standardanwendungen äh, wie intraday Head und today ahead Congestion Forecast. Äh, oder, oder so, so ähnliches. Das war auch in diesem, in diesem Fall ein Bild-Datenaustausch für Netzgrafik. Das ist auch relativ neu in ZIM. Seit zwei, drei Jahren haben wir Standardprofile, also um Single Line Diagrams austauschen zu, zu können. Und dann äh, auch eine, eine schöne Anwendung zwischen IMS, DMS, also äh, Be Net Netzleittechnik, -netz Netzbetriebsoftware ähm, und auch äh, andere Packages, äh, andere äh, Anwendungen, die, die, die so für Planung benutzt werden. Und das ist genau, wo auch ZIM-Schnittstellen sehr, sehr gut passen: so, so einen Datenaustausch Austausch zu machen, nicht nur innerhalb, also operationelle Systeme, sondern auch mit anderen. Also, zweites Beispiel ist mit uh, in Dänemark, uh, hier gehen wir in, in, in einen anderen Bereich, uh, bei Dong Energy. Hier werde ich vielleicht nicht die erste 1, 2, 3, 4, 5 uh, Bullets lesen. Uh, es, ist, es geht um, um eine Verteilnetz- Teilnetzunternehmen, äh, äh, der äh, mehr oder weniger ein, ein Drittel von Entnahmestellen in Dänemark äh, versorgt. Und ähm, da war ein, ein, ein Projekt von Erneuerung der Netzleittechnik seit 2012. Und auf dem Weg haben sie angefangen, auch ZIM als Integrationsplattform zu benutzen. Bei äh, Verteilnetzbetreibern ist es irgendwie normal, weil nicht so viele, zumindest bis jetzt, sogar ein DMS haben. Gehen Sie in den USA, da haben relativ wenige ein DMS. Da sind viele verschiedene Systeme, wo man einfach so ohne, ohne Echtzeit in Dinge macht und plant und ruft und so weiter und da, da, da hätte man gerne Integration gemacht haben. Und deshalb haben wir in der Gruppe 14 dann für, am meisten für Verteil, für Distribution System Operators, die, die Standards spezifiziert, wovon heute alle profitieren können. Also wenn man in der Enterprise integriert, das, das ist nicht nur für für Verteilnetzunternehmen, äh, aber auch für, für Übertragungsnetzunternehmen und Märkte. Hier geht es um äh, eine Kopplung von Netzbetrieb, Instandhaltung und Investitionsplanung, also drei verschiedene Systeme, äh, wo, äh, äh, wo, wo ein Advanced DMS äh, ist, äh, ja, für Betriebsführungsperspektive, da in der Mitte das ist für ein System für den dynamischen Netzzustand und Besitzer der aktuellen Netzzustandes. Also das ist, was wir kennen als SCADA und, und äh, Advanced DMS System. Äh, da da geht, gehen auch Fälle und Alarmbehandlungen und, und Training äh, Simulator und so weiter. Also das ist ein, ein, ein, äh, ein DMS System, das erneuert wird und äh, äh, da wurde auch eine Integration gemacht mit zwei anderen Systemen, mit, mit S3GIS, also ein geografischen Informationssystem. Das ist, sagen wir, Master System of Records, also was, Master Datenbank für, für Asset, also das war Sachdaten, ich glaube, auf Deutsch, also für, für Asset Management. Oh, und wo man dann äh, verschiedene äh, Bau, äh, Erweiterungen von Netz plant und zeichnet und so weiter. Und, und äh, danach, da, da, da sind dann die Systeme, was, was auf Englisch heißt, es bild Und danach geht die Integration davon, also ein Export davon, in, in Netzfleischsystem. Netz äh, wir haben äh, im Vorbereitung die Standards auch. In der, in der Serie 968, die, das, die die Schnittstellen als Standard spezifizieren, also für, für Austausch zwischen GIS und DMS, OMS. Hier äh, auf linke Seite sehen Sie äh, die Idee wieder mit ZIM in der Mitte, als Zentrum, als diese Integrationsmittel. Äh, äh, und auf rechter Seite, die, die erste zwei, drei Bullets haben wir schon gesehen, das, was ZIM ist. Hier sprechen wir von Kundenmotivation für die Auswahl von ZIM. Also der Kunde wollte einfach die Integrationsplattform haben und ein Model Repository haben, obwohl es noch nicht, nicht standard ist. Uh, und das hilft einfach uh, bei, bei Integration, weil, wenn man die Änderungen uh, auf einem Ort macht, dann kann man dann, also wie, wie sagt man, Rollout für, für alle andere, wo, wo man einfach die Schnittstelle hat. Und alles, was da zum Wechseln wird, wollten sie wir einfach in, auf einem Ort zu wechseln haben, zum Ändern. Um, Ja, da ein bestimmtes, letzte Bulle, da ein bestimmtes Datenelement nur einmal abgebildet werden muss, reduziert SIM die Kosten für zukünftige Integration, natürlich für die, die auf ZIM basieren. Also die, diese Abbildung, wie, wie, wie früher gesprochen, auf erstes hat die diese kleine Schnittstellen, also die Interfaces oder Schnittstellen, genau alle Systeme, die ZIM sprechen, auf eine Art oder andere, äh, ja, das hilft definitiv äh, auf, äh, für, für, für, für, für nächste Integration. Ab drei Systeme lohnt es sich einfach sofort mit sim Schnittstellen zu gehen. Drittes Beispiel, das war ein Pilotprojekt hier in Deutschland. Äh, äh, es war ein Projekt äh, Meregio. Ein von sechs E-Energy-Projekten äh, von Oktober 2008 bis Oktober 2012. Da hat EMBW äh, 1.000 Pilotkunden ausgewählt und ähm, sie haben einfach die 800 Verbraucher, 150 dezentrale Erzeuger von erneuerbaren Energien und 50 Speicher. Also das war vor, vor sieben Jahren, das war schon etwas, ja? das war schon eine Weile her, in, in dieser Zeit hatten wir nur Standard für, also Basisstandard für Metering in, in der Serie für, für, für, die, für Distribution. Und da, da wollten sie einfach versuchen, ein Pilot machen, Smart Meters installieren. Sie haben sich die, diese Region ausgesucht, wo schon die Probleme waren wegen dieser erneuerbaren Energien damals. Und sie haben die Smart Meters und Energy Boxes installiert und dann äh, ha, haben mehrere äh, Organisationen wie SAP und IBM auch dazu mitgebracht, so eine Integrationsplattform zu machen, äh, um, um wirklich zu integrieren: alles von Mieter durch äh, DSM, Demand Side Management durch NBW, die haben die Rolle gespielt und dann mit NetSlide. Äh, mit äh, Forecasts, Bottleneck-Forecasts und so weiter. Hier zeige ich ein bisschen von, von einem sequence uml UML-Sequence-Diagramm. Das zeigt einfach die vier verschiedenen Systeme, da die Datenaustausch äh, machen äh, wie Network Operator, äh, Integrator, Demand Side Management-System und äh, Regional Market. Das ist ein Beispiel, wo, wo, wo wir von, von Demand-Side-Management, die bekommen Meter äh, readings und dann, die werden zu Netzleittechnik weitergeleitet in, äh, in, in einem ZIM-Format. Da, da, das waren die Erweiterungen, weil damals äh, hatten wir keine Profile dafür. Und dann äh, verschiedene verschiedenes gerechnet und äh, am Ende haben wir... Äh, so, sogenannte Priority Signal, das war ein spezielles Profil, was wir definiert haben, um das ganze Prozess zu begleiten. Also wenn da Bottlenecks, äh, Engpässe äh, entdeckt wurden, da konnte man verschiedene Koeffizienten, das äh, zeige ich auf nächsten Slide, ein, als Beispiel auf rechte Seite, äh, da kann man verschiedene äh, Priority äh, mitteilen, äh, was für eine, wie sagt man, Violation, äh, ob es o ja, Over oder Under Voltage war zum Beispiel und äh, äh, applicability Interval, also wo ab wann bis wann und dann äh, verschiedene Koeffizienten für Rechnungen. Alles wurde anonymisiert, damit äh, kein, kein Besch Sie beschweren darf. Es, es wurde so gemacht, äh, einfach um, um zu versuchen, wie es funktioniert, ob es funktionieren könnte mit einem regionalen äh, Verteilnetzmarkt. Heute gibt es so etwas Ähnliches schon bei der äh, Working Group 16 und auch 21, glaube ich. Sie machen heute die Erweiterungen von ZIM basiert auch auf OpenADR. Das ist ein... Äh, de facto, ja, Consortium Standard von den USA. Also komme ich dann zum Abschluss. Allgemeine Erfahrungen, äh, das ist, äh, ZIM bietet wirklich äh, ein, eine gute Basis, um äh, Integration zu machen, um zu modellieren auf verschiedenen Ebenen. Also ab Unterstationen, von Unterstationen ab, äh, für ein elektrisches Unternehmen normalerweise könnte mit, mit ZIM modelliert werden und äh, Datenaustausch äh, könnte auch auf, auf ZIM-basierte äh, Profile äh, passieren. Ähm, äh, teilweise, diese Profildefinition kann äh, eine komplexe Definition Arbeit sein. Äh, wie nenne ich das? Was ist die Unit? Äh, mache ich jetzt mit Megawatts auch für Verteilnetze äh, mit meinen, äh, wie sagt man, Two-Winding oder Three-Winding-Transformer, wo, wo habe ich die, die, die Impedanzen auf Primär oder Sekundär und so weiter. Also alles das muss man irgendwie spezifizieren. Äh, man, wir spezifizieren äh, standardweise, was man spezifizieren kann mit diesem Schema. Es bleibt vieles, was nicht in Schema reinpasst, also nicht heute und nicht mit Schemas, die wir benutzen. Es ist nicht verfügbar und dann da sind viele Verschreibungen Beschreibungen im Text und dann kommen auch verschiedene Hersteller und dann verschiedene äh, äh, Kunden und dann jeder liest das und dann sind, mal, ja, manchmal versteht man nicht alles äh, so ganz eindeutig und da, da ist, äh, Uh, space for Improvement. <lacht> uh, da muss man verbessern können mit der Zeit. Aber auch, wo man lernt, die Dinge, da, da kommen wir alle auch auf, auf eine Richtung irgendwie und dann versteht man sich viel, viel besser, wo man ein bisschen diese Lernkurve uh, hochgeht. Uh, wenn, wenn man ein bisschen lernt, nachher geht es viel, viel einfacher. Und es lohnt sich. Uh, da Existieren heute schon sehr, sehr viele Standardprofile. Für, für Netzaustausch zum Beispiel haben wir schon am mindestens drei Standardprofile äh, von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also die sind die, die gehen als Austausch für statische Netzmodelle. Äh, für, für beide für, für Verteilnetze und auch für Übertragungsnetze. Dann, äh, für, äh, was wir entwickeln als Enterprise Integration für Verteilnetzbetreiber. Da haben wir viele, viele, viele Profile. Mit Henriette zum Beispiel haben wir etwa 10 oder 11 definiert für in, in, in Teil 3 von Standard. Äh, für Metering gibt es ungefähr 25, ich glaube. Äh, für Work Management gibt es noch drei oder vier mehr. Für Customer Management gibt es auch vier oder fünf mehr. Für Asset Management gehen jetzt äh, los, äh, wir haben zwei und dann gehen noch mindestens fünf oder sechs mehr, für Asset Health auch. Äh, also es gibt immer mehr Standardprofile. Wenn Sie etwas ändern möchten, wenn Sie ein, ein, äh, also, also etwas äh, Neues reinmachen möchten, ich kann Sie nur einladen, wirklich äh, eure äh, Repräsentanten also Henriette ist in, in der Komitee zum Beispiel, sie schreiben an Henriette, wir brauchen das und dann, es geht direkt an TC57 in die Gruppe, wo, wo, wo man das handeln könnte. Und dann ist es nicht mehr so proprietär oder so äh, äh, äh, eng für, für einen, aber es geht für alle und das, das, das, wäre, das wäre etwas um, zu denken und zu machen. Als interne Datenmodelle, interne Hersteller- oder Anwenderdatenmodelle, wenn Sie mich fragen, ich würde nie machen. Und das würde ich nie empfehlen. Aber wenn man alles auf Datenbankintegration machen möchte, dann ist es eine Wahl. Das wäre meine Empfehlung nicht, trotzdem. Und ja, die, die, die Leute haben die, äh, die Argumenten zu und gegen äh, und ähm, wie, wie gesagt, ZIM ist gedacht normalerweise für Austausch, also da sind zwei Boxen und Austausch. Die sind gemeint für Austausch und nicht wirklich intern. Ähm, ZIM Einführungsprozess äh, von NZOE, was rausgekommen ist, dass äh, die Leute haben ziemlich äh, ihre existierenden Daten bereinigt haben. Da, da, da waren viele Reiche, also viele, viele Schlechtes und dann, dann, dann wurde es sehr, sehr verbessert. Und das hilft sicher bei Reduktion von Integrationskosten, wie schon gesagt, ab drei, ab, ab drei Systeme, also statt Punkt zu Punkt zu machen. Es lohnt sich einfach etwas standard zu haben und dann so weiterzumachen. UML als äh, Unified Modeling Language, das ist eine grafische Sprache, das wir benutzen, um ZIM zu definieren und auch um Requirements zu spezifizieren und so weiter, mit diesen Klassen- und Sequenzdiagrammen zum Beispiel. Das hilft auch äh, bei Information- und Operation-Technologies, Konvergenz, also zwischen Power Engineers und Software Engineers und Domain-Experten und äh, Implementers und Consultants und, und, und so weiter. Also das hilft einfach und das, das ist nicht schlecht. Bei 58 sind wir auch seit ein paar Jahren auf UML eingestiegen. Also als Ausblick, wir haben schon gehört, äh, mit äh, allen äh, Herausforderungen, die kommen, es wäre nicht schlecht, wirklich äh, die Custom Solutions so viel wie möglich zu reduzieren, also sich zu dirigieren zum, zum Standard, wo möglich, wo immer möglich. Ähm, die, äh, weil es so komplex ist und komplex wird, es ist vieles in, in diesem Team. muss man einfach verstehen und äh, da, da muss man einfach klare Definitionen machen und miteinander sprechen, um sicher zu sein, dass wir von, von, von, von gleichen sprechen. Und Personal muss entsprechend ausgebildet werden, das wurde schon gesagt. Es ist nicht etwas, was sie einfach als ein Datenformat so geben und äh, implementieren mir ja, das, das geht nicht. Auch für, für, für Elektroingenieure, sie, sie müssten ein bisschen lernen, wie man, wie, wie man etwas in ZIM modelliert. Das ist nicht ganz gleich, wie, wie, wie man vielleicht bei einem Hersteller oder bei einem anderen Analyse-Software-Package gemacht hat. Aber einmal, wenn man das versteht, dann verstehen alle gleich und dann machen alle gleich. Und das lohnt sich. Das lohnt sich wirklich. Und, und äh, seit ein paar Jahren, es ist sehr, sehr, ist sehr, sehr dynamisch geworden, auch von Enzoe, das ist ein sehr großes Unternehmen. Sie machen einen ein, ein, ein, ein, ein, ein großen Push. Mach mal, alle müssen jetzt machen. Und wenn Enzoe sagt, dann müssen alle machen. Und das ist gut so. Und... Äh, die popularisieren einfach die Benutzung von ZIM. Und ähm, also, wie gesagt, ich lade Sie ein, einfach äh, mal, mal zu probieren, für die, die noch nicht entscheiden haben, ob sie machen oder nicht. Das wäre es von meiner Seite. Wenn Sie Fragen noch haben, bitte. Nehme ich mal das Mikrofon. Vielen Dank, Tanja, für diese Reise wirklich durch diese ganze ZIM-Welt. Ich habe mir drei Sachen gemerkt. Das erste ist, ZIM ist eigentlich die, die spezifische Antwort für dieses ganze Big-Data-Thema, um sich die Herausforderung zu stellen. Nicht so, wie ich anfangs gemeint habe, eine Lösung, die plötzlich alles erschlägt, Denn hier haben wir was, was man wirklich verwenden kann, um eben eine, eine vorhandene ja, Infrastruktur schrittweise zu modernisieren. Ja. Das andere, was ich mir gemerkt habe, ist... Äh, eigentlich soll man gar nicht mit diesem Riesen-UML-Modell anfangen, sondern erstmal gucken, welche Profile gibt es eigentlich. Genau. Also mit den kleinen Stücken anfangen und, und gucken, was ist schon was schon da ist. Genau. Okay. Das ist eine sehr, sehr gute, äh, äh, wie sagt man, äh, also äh, Ankel, äh, Engel, <lacht> Sicht, Ansicht. Okay. Ja, also, ein Profil auszusuchen oder ein paar Profile zu, auszusuchen und von Profilen dann nach hoch zum Modell zu gehen. Aber nicht, nicht vice versa. Also Modell ist zu, es ist zu groß, zu komplex und das ja. ist eine sehr gute Idee, von Profil anzufangen und um zu schauen, habe ich schon ein Profil, das ich brauchen könnte, und wenn nicht, wie, wie kann ich dann das erweitern? Ja. Also ich vergleiche das immer gerne. Ich habe so eine ähnliche Sichtweise auch auf 61, hat 50, mhm. nicht immer in den großen Standard gucken, sondern man guckt ja auch nicht in das Lego, in den Lego Riesenproduktkatalog mhm. oder in diesen Einzelteilkatalog, was Lego liefert, sondern man guckt sich ja die Baukästen an erstmal, ob die einem gefallen. Mhm. Vielleicht passt das ein bisschen. Ähm, und der andere Punkt, der mir noch aufgefallen ist, ja Thema Mietering ist auch drin. Ja, also äh, die ich glaube, es ist, es ist oftmals auch wieder am Anfang. Wenn die Lösung sehr konkret ist, wie es gemacht wird, beim Smart Meter Gateway, können ich mir das fast vorstellen, da gibt es eine ganz konkrete Lösungsspezifikation. Oder eben, wie es hier äh, dargestellt ist, wo kommen die Informationen her. Also, wo die jetzt genau herkommen, wie sie wo verarbeitet werden, das ist ja relativ offen. Ich glaube, da ist so ein Standard vielleicht der, der, der richtige Weg. Mhm. Also ich denke, das war wirklich nochmal, war, war wirklich ganz toll dargestellt, wirklich vom, vom, vom kleinen Detail, vom Smart Meter hin bis zum großen mhm. Leistungsschalter war irgendwie alles dabei. Ja, so haben wir die, die also Projekte ausgesucht, alles zu, so, so zu zeigen. Ja. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, Fragen. Wir haben noch Zeit für Fragen, bitte. Timmermann von der Consolecta. Übrigens ein sehr guter Vortrag, hat mir sehr toll gefallen. Vielen Dank. Aber wir haben immer nur über Strombeherr gesprochen. Wie sieht es aus mit Rohrnetzen? Wir haben in Deutschland sehr große Querverbundunternehmen, wo die Leitsysteme mehrere Sparten bedienen. Wie sieht die Welt in Rohrnetzen aus? Wow, das war schnell. Oh. <lacht> Kannst du mir ein Summary machen? <lacht> Sorry. So also, wie ich es verstanden habe, geht es jetzt in Richtung Gas. Ah, Gas, Gas, ah, okay. Ja, da muss ich sagen, da haben wir ein Problem, ein kleines oder ein großes Problem mit, mit der IEC. Äh, in ihrem in, in, in, in, in Scope of Work, da dürfen wir nicht. Aber da kann man einfach äh, Zim nehmen und, äh, und erweitern, und ich glaube, wir haben seit äh, drei, vier Jahren auch von Niederlanden, von jemandem eine Anfrage bekommen, wann, wann kommt das. Also mit, mit Zähler zum Beispiel, da, da mit Zähler kann man alles zählen, ja? also kann, kann man auch, auch äh, Gas. Und da kann man modellieren, das ist kein Problem, aber, aber für Netze, da, da haben wir keine Antwort im Moment. Also ich, ich weiß von, von, von, von Gesprächen, also da gab es eben Gasverbände, die da ganz konkretes Interesse haben mhm. und da gibt es auf der Arbeitsebene gibt's da schon Austausch, wie man eben auch Gasnetze mithilfe der, der ZIM-Methodik modellieren kann. Wo das letztendlich dann wandert, in welchem ja, Normungsgremium, das, das, das ja. ist sicherlich dann auch eine Frage, das müssen Verbände und so weiter, müssen sich da einfach einigen. Aber grundsätzlich... Äh, Zim ist da, so wie ich es verstehe, relativ offen. Ja, ja. Und da wurden wir, eben auch wir, offene Gespräche ähm, geführt. Wir wurden immer blockiert, modellieren nichts außer elektrische Energie. Es ist IE, IEC ja? und E ist E und es ist kein G. <lacht> <Aber> <lacht> es es, es, gibt, ja, es gibt aber IEC, also ISO-IEC gibt es ja. ja. ja. Vielleicht ja, gibt es ja. auf ja. dem Weg eine Möglichkeit, ja. was ja. zu tun. Also, klar, also das, die Gasnetze sind natürlich die größten oder die am meisten Betroffenen außer den Stromnetzen, aber da kommen natürlich die ganzen anderen, äh, Wasser, Fernwärme und was es sonst noch gibt, äh, auch noch dazu. Zumindest wäre das das Interesse der Verbundnetzbetreiber. Äh, das ist das eine. Und das Zweite ist, es gibt ja eine, eine ähnlich parallele äh, Anforderungsdefinition äh, für die Tase, ähm, das nennt sich Gase, und, äh, also für die Gasnetzbetreiber, und die äh, wenden das in ähnlicher Weise an. Ich weiß jetzt aber nicht, in welchem Normungsgremium das entstanden ist, oder ob das jetzt nur BDEW oder äh, DVGW ist. Hm. Also da gibt es sicher noch, noch Bedarf, das etwas breiter hm. aufzustellen. Hm. Ich hätte mal eine Frage zum Datenprofil. Und wenn ich jetzt mein eigenes Datenprofil erstelle, kann ich dann äh, eigene Assoziationen bilden oder muss ich diese Vorgaben von ZIM nehmen? Also also, wie um, sieht da jetzt quasi die Praxis aus? Ähm, also für, für, äh, es gibt äh, relativ viele Standardprofile, die genügend sind. Das, ja. das, das sagen die Leute, die implementieren und bei Kunden. Und da gibt es auch Profile, die wahrscheinlich nicht so selbstständig sind, die eine gute Basis für Erweiterung sind. Und das Profil kann man nicht erweitern mit, äh, mit ähm, Objekten oder Relationen oder Attributen, die schon nicht in ZIM sind. Also in, in CIM, da, wenn man eine Erweiterung machen möchte, dann schauen Sie zuerst in ZIM kann ich von ZIM noch etwas reinpacken in Profil. Solange Sie nur Erweiterungen machen, Sie sind noch immer okay. Aber Sie können nicht erwarten, jetzt das andere System alles versteht. Ja? Also der andere System versteht Standardprofil und Sie können Ihre Erweiterungen dazu bringen, aber die verstehen nur Sie und nicht die andere. Ja? Also es ist zu empfehlen, die vorgegebenen Assoziationen zu verwenden. Und keine eigenen innerhalb der Klassen. Ja, genau. Okay. Da könnte man, auch, könnte man auch, das haben wir gemacht für diese Pilotprojekte, wo die wo, wo Dinge einfach nicht in ZIM noch, noch sind, da hat man erweitert. Da, dann kann man erweitern und dann erweitern wir mit neuen Assoziationen oder, oder Klassen oder Attributen und sie fließen dann auch ins Profil. Und alles, was, was ein, ein Plus ist. Von Profilwert, mhm. das ist okay, solange sie nicht äh, schneiden raus von Pro, von Standard profil okay. Aber dann, dann, dann ja. Dann okay. ich noch eine Frage zum RDF-Format: Ist das Pflicht? Weil eben in der Folie stand auch was von XML oder muss man dieses RDF-Dateiformat wählen? Weil RDF, ich, also ich persönlich finde es etwas nicht so schön. Ja, sollte mir äh, XML man nicht die Frage selber finde ich persönlich besser. Mir sollte ja nie die Frage stellen. Ich bin nicht wirklich Fan von RDF, also. <lacht> Also RDF-Profile, das ist auch eine XML-Variante. Ja, richtig, aber es gibt auch dieses klassische XML-Datei. Genau. Rein theoretisch, rein theoretisch. Es ist möglich, ein RDF-Profil, um ein normales, normales XML-XSD-Profil zu übersetzen, mhm. ohne, ohne, ohne Probleme weil sie so einfach definiert sind, so flach. Und da könnte man machen, aber das ist nicht Standard. Das ist wieder nicht Standard. Ihr Hersteller kann das, kann das nicht, er, er könnte das für Sie machen, aber das ist kein Standard. Ah, okay. Und sonst, Dankeschön. also diese RDF, das ist etwas, was man benutzt, so wie, wie, wie soll ich hier sagen, das ist so flach. Also sie, sie haben keine, wenn Sie mit Word Headings machen, also da, da gibt es nur 1, 1.1 und 1.1.1 und das ist es. Also da, da gibt es nur drei, drei Ebenen. Mit normalem XML, was wir normalerweise machen, oft, da kann man viel, viel, viel tiefer gehen. Und dann vielleicht manchmal die neuen, diese Headings von Word sind nicht genug. Es kann passieren. So ein Profil kann man nicht auf RDF umsetzen, das das, das wäre nicht möglich, aber von RDF, der so flach ist auf XML, das würde theoretisch, rein theoretisch, das geht. Manfred Jaskula-Wesnetz, ich habe auch noch mal eine Frage zu der Norm und den unterschiedlichen Assoziationen, die in der Norm sehr detailliert beschrieben werden, beispielsweise Ableitungsassoziation, Komposition. Für mich als Anwender wird man natürlich dadurch erschlagen, durch die unterschiedlichen tiefen Strukturen, die in der Norm drinstehen und eigentlich auf den Nutzdaten Seite, wo ich eigentlich die konkreten Daten danach weiterverarbeite, mhm. äh, möchte ich eigentlich ein sehr flacheres Modell haben. Das heißt ohne den Ableitungsassoziationen, äh, damit man das besser handeln kann und auch äh, verarbeiten kann. Ist das auch aus Sicht ZIMNORM so vorgesehen, dass man bei dem Schritt von RWE von, vom Profil in Richtung XSD-Datei, das heißt XML-Schema, dass man dieser Vererbungs Beziehung dort äh, entsprechend flacher abbildet. Äh, sprechen Sie von Vererbungs ja, Vererbung? Vererbung, mhm. Also das ist einfach im Profil am Ende. Ja. Ja. Da bekommen Sie einfach eine konkrete Klasse. Alles, was abstrakt hoch ist, ja. es ist einfach da. In, in, in der Spezifikation, ja. aber am Ende, was Sie bekommen, das ist ganz konkret. Die, ja. die mit der kompletten Ausprägung inklusive der, der in, den, in den Basisklassen enthaltenen Attribute? Ja, alles, was vererbt okay. ja. wird, auch ja. durch Generalisierung und ja. so weiter. Ja, das, ja, ist ja, auch, ja. das ist auch, wie gesagt, als Anwender ist das... Äh, schwierig, wenn man zum ersten Mal mit diesen Daten und Strukturen arbeitet, dass ja, ja, diese Mechanismen kennenzulernen, an welcher Stelle kommt man zu einem flacheren Modell, wo mhm. das viel besser handelbar ist. Ja, ja sicher. sicher. Okay. Nein, das ist, das ist flach. Am Ende bekommen ja. Sie was sehr Konkretes. Ja. Also ich finde es super, dass wir so tief da einsteigen, dass wir auch über verbesserte ja, Verfahren und so weiter reden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe mal irgendwann mal gelernt, bei der Standardisierung ist nicht immer, sagen wir mal, das Beste der richtige Weg, sondern das Wichtigste ist, dass man sich darauf einigt. Ja, ja und genau. Und die genau. Technik muss ja. nur gut genug sein. Mhm. Und ich glaube, wenn wir uns ja. da inkrementell verbessern und darauf einigen, ich glaube, da kommen wir voran. Ja. Okay, okay, vielen Dank, Tanja. Ja, danke Ihnen.